Der so ah! Nein, nein, nein! Oh. Oh. <lacht> <lacht> <Der Wechsel läuft lacht> Leute, servus! Schön, dass ihr eingeschaltet habt auf meinen Kanal. Ich bin jetzt schon beim Buschkrafttreffen und beim Aufbauen auch, wie man sieht. Ich habe einen schönen Platz gefunden hier oben. Und ja, da baue ich jetzt mein TCOP-Zelt wieder auf, was ich immer hier gerne mitnehme. Wenn es schlechtes Wetter ist, dann ist es halt eben doch recht stabil, das Ganze. Und kann nichts passieren. Erprobtes Zeug eben. Es sind auch schon ein paar Leute da. Das sehen wir dann gleich. Wenn ihr genauso gespannt seid, wie es wird, das Wochenende, dann bleibt es auf jeden Fall dran. alleine gekommen bin mit René mitgefahren. Das ist aus meiner Gegend und er ist auch zum ersten Mal hier auf unserem Treffen. Und möchte ich das ganze mal anschauen und das Hobby dann auch eventuell, wenn sie ihm soweit betreiben. Das ist das richtig, oder? Alles klar. So, jetzt kommt der eigentliche Teil, das gemütliche. Feuer brennt noch nicht. Oh <Doch>. Da sitzt, da sitzt der Buschgraf der Marian Schaut mal bei seinem Kanal vorbei. Ja, der Tom ist jetzt längere Zeit im Gefängnis gewesen und äh, jetzt hat er sich diese, diesen tollen, <lacht> tollen Teller mitgenommen. Und ein Stück selber. Ist gut, oder? Ja, sehr gut. Super. Wie daheim, ne? Ja, klar. <lacht> etwas angebracht. Weißbier so einer so eine, in, in oh, also eine, so eine Video. immer noch schwarz. Ja, ja. Ja, ja, scheiße, Auf Hallo. jetzt Moment. Moment. <lacht> Zum Wohl. Zum, Zum Wolf. Keine kritische Schuhe. Nee, aber die, die halten ja. Die Die ja? Ja, ja. Wir so wollte ich es immer haben. Ja. Guten Tag, Tom, der Infiltrator. Mir geht es wieder gut. <lacht> Sven, glaube ich, auch. Auf jeden Fall, bei der netten Gesellschaft muss dann ja gut gehen. Oh, da sagst du das. oh. oh. Ui, Kuschelrunde. Den kannst <lacht> du ruhig rumreichen. <lacht> hier. brauche Lagerfeuer, coole Leute und alles passt bei euch. Ja! Alles, und alles laut Kurz vor zwölf und jetzt ist Schlafenzeit. Die meisten oder eigentlich sind alle gegangen. Und war ein schöner, war ein schöner Abend am Lagerfeuer. Und ja, so. Hat alles gepasst. Es nieselt ein bisschen. Tja. Schauen wir mal, wie die Nacht wird. Ich denke mal ganz gut, aber es ist brutal warm im Zelt. Oh Mann, das muss ich erstmal alles dann aufmachen. Ringsrum. Ist jetzt momentan so abgeöffnet. Äh, ich wollte schon sagen abgespannt, aber ich meine geöffnet halt, dass ein bisschen Luft zirkuliert. wäre es noch ganz runter machen. Dann wird es vom Klima her schon angenehmer werden. Ja. Da ist der Defense 4, der Carinthia, fast schon zu viel für diese Temperatur. Okay, na dann. Gute Nacht. Morgen, Leute. Ja, es regnet. Die ganze Nacht hat es geregnet. Schöne Sache. Naja, es ist jetzt so 9 Uhr circa. Jetzt werde ich langsam aufstehen und runterschauen, was die Leute so machen. Genau. Ich hat aber das Ding in Presse Morgen. Guten Tag. <lacht> Morgen. Guten Morgen. <lacht> Guten Morgen. Morgen. Guten Morgen. Guten Morgen. Guten Morgen. Und? Gut flachen? Ja. Jetzt weiß ich auch, wo meine Zunge oh, ist. Außer trinken. ist ein. So, nachher ein paar Leute interviewen und dann schauen wir uns ein paar Setups an, wie die Leute hier so pennen und so weiter. Ich glaube, ich wird ganz spannend. Ja, so, ja. so, ja. so, ja. so. so lieber Tommy, jetzt bauen wir mal deinen Sitz da auf. Zumindest probieren wir es. Dreibein steht schon. Schauen wir mal, wer der Mutige ist, der es ausprobiert. Ich ja! ja. Aber, du. Aber weiß jetzt jemand, wie es geht? Noch nicht. Ja, ja. Auf jeden Fall müssen wir unten noch die Querstange reinbasteln, oh, ja sonst ja, klar, klar. läuft es nicht. Aber da ist Jetzt kannst du schießen. <lacht> <lacht> tu mal die Füße noch mal hochheben, ob das auch wirklich was ist. <lacht> <lacht> Zweifelst du an unserer so Konstruktion? <lacht> da kommt das mal auf das, Tommy, das ist richtig gut. Jetzt Bestellungen aufgeben, bitte. <lacht> Wer ist der Erfinder? Cool. Der von den Tischen. Das ist echt voll bequem. Das ist ich Tischmann. bin die Füße schon oberhalb. Nein, passiert nein, nein, scheiße! Da liegt sie freut andere. <lacht> ja, die Runde So, Leute, jetzt schaue ich mal ein bisschen über den Platz und die Setups an. Mal schauen, wie ich da erwische. Ich glaube, ich suche mal einen Sven zusammen. Fange mit ihm an. So, Sven, du schläfst in der Hängematte? Jawohl. Hier ist dein Setup. Dann gehen wir mal rein, oder? Ja, genau. Okay, das ist das Tab von Helikotex. Das ist ein 3x3 Meter Tab. Super Tab, oder? Ja, ja. sehr. Bin ich sehr zufrieden. Dann eine Hängematte von der Firma Nature Fun. Nature Fun. Als Schlafsack verwende ich den von der US Army. Welchen? Äh, dieses Komplettset, das MSS-System. Und wer bist zufrieden? Sehr gut. Das sind zwei Schlafsäcke und ein Biwaksack. Die kannst du miteinander komponieren mhm. und kannst bis zu minus 20 Grad draußen schlafen. Cool. Ich selbst habe minus 11 getestet. Keine Probleme. Mhm. Als Hängematte habe ich hier noch mit, äh, als äh, Isomatte habe ich die von Schweden noch mit drin, die von der Firma Jöckel. Die ist genial. Hier auf dem Buschkrafttreffen, Herbsttreffen Amberg von unserer Facebook Gruppe und ich habe hier den Stefan von Outdoor Kimger. Sehr schön. Und ja, was ich fragen wollte, wie gefällt's dir denn bei uns so? Super, ist cool, ja? Auf nette Leute, war ganz lustig, muss hm, ich sagen. Wunderbar. Kommst wieder, oder? denke schon, ja. Highlight für dich. Äh, mein Durchbruch <lacht> ja, genau. Ja, also, wie gesagt, war super grillen, mhm. äh, großes Lagerfeuer, gemütlich, lustig. Ja, passt. Und du hast auch einen Kanal, den kannst du gerne mal vorstellen. Mein Kanal ist Outdoor Kimgau. Ich bin, wie, wie der Bernd, draußen im Wald natürlich. Und zusätzlich bin ich noch vorhin in der Katastrophenhilfe unterwegs. Also schaut es einfach mal rein. Der ganze Kanal ist eine Katastrophenhilfe, oder? <lacht> <lacht> gut, danke dir. Schaut mal rein bei ihm, ist bestimmt gut. So, jetzt haben wir beim Bernd. Der stellt uns jetzt sein Schlafsetup vor. Erklär mir, was ist das für ein Zelt? Das ist das ähm, Eureka TCOP Army Zelt. Sehr robust. Das habe ich ja schon mal in so einem Video bei mir vorgestellt. Schaut cool aus. Tipptopp. Es war auch nass, aber durch, ist jetzt auch wieder super trocken geworden. Obwohl es halt auch innen ein bisschen nass war. Das passt jetzt wieder. Äh, das Schöne ist bei dem Zelt, man kann von beiden Seiten reingehen. Ah, cool. Du hast zwei Absiden, oder wie? Ja. Oh, geil. Das ist ja cool. So aus Und was haben wir dafür? Na, das ist sogar vom Johannes Vogel. Ja, genau. Immer ja. vom Sepp. <lacht> da habe ich einen Tatonka-Packsack, da ist mein Rucksack drin. Den ist doch terminator habe ich da eingepackt. Gut, mhm. cool, und das ist dann halt mein ah. Sauerstall da. So René, was hast du für ein Schlafsetup? Äh, ich habe das Coleman Cobra 2. Äh, ein Zweimalzelt. Ich nutze es aber als Einmalzelt. Ein Eingang an der Seite, wo ich meinen Rucksack theoretisch reinstellen hätte können. Und äh, die Schlafkabine. Die Schlafkabine ist hier mit Moskitonetz. Ein kleines Fenster, durchlüftet ist. Hier drin habe ich eine Thermarest. Für zwei Mann, oder? Theoretisch für zwei Mann, ja. Echt? Genau. Theoretisch für zwei Mann ist. Okay. Ziemlich groß. Also wenn man mal reinschaut genau. Man auch also das ist okay, jetzt, so. schon groß. Ja, ein Thermarest da ist das Sinmet und dann das XP äh, äh, das Ultra Liked. Äh, Schieß mich tot. Schieß mich tot -M Mann. Genau, dann habe ich drauf. 7, vom UL7. UL7 ist es, genau. genau. Vom Berger ist zusätzlich noch so eine ja, eigentlich ein Schlafsack. Also ein Sommerschlafsack ist das, ein Deckenschlafsack. Und hier von Freetime aus dem. Sportcheck, äh, Schlafsack, Sommer-Winter-Schlafsack bis minus 7 Grad, habe eben halt hier auf der Seite Platz, was hinzustellen, kann in die Kabine reingehen und die andere Seite aufmachen beidseitig aufmachen und okay, habe hab auf der Seite auch noch eine Möglichkeit, was reinzustellen. Also nur mit so absiedeln? Ganz genau dasselbe nochmal, ja. bloß dass eben halt da kein Eingang ist, finde so. ich jetzt als Nachteil. Was sagst du, zum Zelt an sich? Das Zelt an sich gefällt mir ganz gut. Was mir nicht gefällt, ist, wenn ich das jetzt komplett abspanne mit diesen Haken hier oben, mhm. ist das Problem, wenn ich den Reißverschluss nicht mehr richtig zu Oha, zu viel Spannung, oder? Zu viel Spannung. Aha. Ja. Deswegen lasse ich es ab. Ich habe das schon mal im Video bei einem anderen Kollegen gesehen. Der hat das auch so gemacht. Und das ist, ist nachvollziehbar. Ich lasse es dann ab. Stabilität des Zeltes ist trotzdem gewährleistet. Ist absolut dicht. Passt. Wie hast du geschlafen? Ich habe super geschlafen. War warm gewesen. Mhm. Zu warm. Also der Schlafsack ist viel zu warm für die Jahreszeit. Was wiegt das Zelt? 1,7 Kilo ungefähr. So, hier habe ich einen Sven. Da unten mit Hund. <lacht> Und der Sven zeigt uns sein Schlafsack ab. Ja, ich bin wie immer minimalistisch unterwegs. Er ja, kennt mich ja. Ultraleit. Mhm. Ähm, ganz kleine... Also ähm, kleinerer Fernseher als beim letzten Mal. Ja, yeah, genau. Okay. Und, ähm, also ihr seht halt hier heute wirklich ähm, krass. Also Survival, Total. Shelter. Minimalist. Respekt, also schon genau. mal vorher. Also ich komme von sieben Tage Messe und wollte jetzt hier Clamping machen und habe dementsprechend hier äh, zwei wohnung dabei. Das ist untypisch mehr. heute. <lacht> Weil das eigentliche Highlight ist nämlich der, der Hundeschlafsack. Der Hundeschlaf das ist oh, geil. Das gibt es ein Von Amazonas habt ihr jetzt auch Hundeschlaf. -Säcke. Amazonas macht jetzt auch Hundeschlafsäcke. Genial <lacht> <lacht> <lacht> <lacht> ja, ja, ist das. das also, gut. Genau. Cool. Das ist jetzt quasi hier. Underkill Upcycling. <lacht> ja super. Genau, funktioniert super. Ja, doch mal eine Sonst für euch. Absolut. Passt du? Schlafsack, ja. was hast du da noch dabei? Äh, irgendwie völlig oversized. Das heißt, ja, Mountain Equipment. Genau. Es ja, ist wirklich so Zwei-Zimmer-Wohnung eigentlich eher. Ja, so, so schlecht finde find ich es für Du bist live auf Sendung. Hey Mariam, geiles Farbe Setup <lacht> oder Schwarz-Weiß. <lacht> Erzähl mal ein wenig von deinem Setup hier. Ja, das ist finnische Tap hier. Habe ich mit zwei Ultralei-Tracking-Stöckern aufgebaut. Die nehme ich auch gerne her, wenn man mal keinen Stock in der Nähe hat. Dann habe ich hier die expert Downmet unten drunter. Ähm, ja, ich habe das Setup eben so aufgebaut, dass ich hier unten keine Bodenplane benötige. Das also ist einfach das Stückchen Tab mit hergenommen und durchgezogen. Mhm. Ja. Ähm, dann habe ich hier so ein Reisekissen dabei. Die Aufblasbaren habe ich jetzt nicht mehr. Weil die sind mir schon zweimal kaputt gegangen und äh, da spare ich mir jetzt das Geld und habe einfach so ein richtig schönes, das kann man gut komprimieren, Reisekissen hergenommen. Und das ist optimal. Also ich finde das sau, sau gut. Und hier habe ich meine Jacke noch drin. Benutze ich auch manchmal als Kopfkissen. ist optimal. Krass. Kann ich nicht meckern. Mhm. Alles gut. Und die offene Variante gefällt mir halt doch am besten. Und deswegen habe ich kein Zelt hergenommen. Du hast gepennt beim Regen heute Nacht. Sau gut. Aber hier war das Ding... Äh, nach unten geklappt durch die Feuchtigkeit. Deswegen habe ich das jetzt an der Seite mit dem Baumstamm hier mhm. hochgespannt. Wenn du mal hier rüber rüberschwenkst, habe ich das äh, abgespannt noch mal extra. Und jetzt habe ich wesentlich mehr Platz hier drin. Finde ich saugeil. Die Aufbauvariante. Wunderbar. Ich danke aufsuchen. dir. Bitte schön. Dann schlaf ja. schon weiter, ja? Ja. <lacht> <auch. lacht> So, der Sven hat meine neue Rotko-Jacke an, die ich mir gestern gekauft habe. Sven, das stell dir uns doch mal vor. Ja, das ist eine Softshell-Jacke mit Unterarmbelüftung, Taschen an den Oberarmen, ziemlich oh, handgroß. Auf, auf beiden Seiten passt eine ganze Hand rein. Brusttaschen oh, sehr groß, sehr geräumig. Mhm. Drehen Sie sich mal um. So, hier ist auch ganz interessant mit normalen Taschen. Und diese Kapuze hier, die kann man wegmachen auch oder da reinpacken in den Kragen. Ah, cool. ja. Klettflächen, ja, ganz genau. wichtig. Ja, Hier, neues Patch heute besorgt. Hm. So. Patch mit der Sissi. <lacht> ah, Innentasche. Innentaschen. Natürlich. Innentasche natürlich. Brauchst keinen Rucksack mehr bei der ganzen Jacke. Nein, <lacht> nicht wirklich. Ja. Also UDC ist am Mann. Und genau. Und sie ist sehr angenehm zu tragen, sie ist bequem. Das hab's mit mit Jetzt das an. Ja, Wollen wir ab? Ja. Ja. Ich sag an dieser Stelle gute Nacht. Wir sehen uns gleich. Bis morgen. Ciao. Morgen René. Wie hast du geschlafen? Ich habe super geschlafen. Wie war, wie war der Abend gestern? Ausstraßen. <lacht> <lacht> Besten Abend, den es gab. Muss ich ehrlich sagen. Abschiedsabend, gell? Ja. So alles eingepackt, jetzt gehe ich runter. Februar. Februar genau. Genau. Moin. Morgen. Morgen. Morgen. So, Freunde, das war's von einem kleinen Eindruck von unserem Treffen. War eine schöne Zeit. Wieder mal. Und damit verabschiede ich mich. Sitzen wir noch ein bisschen da und ratschen einfach. Und dann war's das. Bis zum nächsten Mal auf meinem Kanal. Danke fürs Reinschauen. Servus. Ciao.